Das ist Herr Müller. Herr Müller leitet ein mittelständisches Unternehmen und stellt täglich gut und gerne 100 Rechnungen aus. Zu seinen Kunden zählen regionale Betriebe, die Stadtverwaltung und zwei internationale Großkonzerne. Seit kurzem hat Herr Müller sogar Kunden im Ausland zwei österreichische Gemeinden und das italienische Verkehrsministerium. Das ist zwar toll, stellt Herrn Müller aber auch vor einige Probleme. Denn während seine regionalen Kunden ihre Rechnungen meist ganz traditionell per Post oder E-Mail wollen, hat die Stadt angekündigt, bald auch Zugpferdrechnungen zu akzeptieren. Die Konzerne bestehen auf Rechnungen per EDI mit wichtigen Zusatzinhalten. Und im Ausland hat man eigene E-Rechnungsformate entwickelt. Das alles kostet Herrn Müller nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern auch Geld. Deshalb beauftragt er einen Dienstleister. Dieser e-Invoicing-Provider sorgt nun dafür, dass alle Rechnungen schnell und rechtssicher ihr Ziel erreichen. Außerdem kümmert er sich darum, dass die verschickten Rechnungen ordnungsgemäß archiviert werden und kann sogar den reibungslosen Rechnungseingang zur vollautomatischen Weiterverarbeitung in Herrn Müllers EDV sicherstellen. So spart Herr Müller nicht nur Zeit, Nerven und Geld, sondern profitiert auch noch von signifikant kürzeren Bearbeitungszeiten, in Haus und beim Kunden. Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie uns an!